In diesem Lernvideo geht es um die Berechnung des Zinsfaktors Q bzw. Zinssatzes klein p bei der Zinseszinsrechnung. Wir schauen uns dazu ein Beispiel an. Herr Kuri möchte 100.000 Euro bei einer Bank anlegen und nach 10 Jahren 120.000 Euro aus seinem Konto haben. Wir müssen also berechnen, wie viel Prozent Zinsen die Bank Herrn Kuri bietet. Dabei gehe ich folgendermaßen vor. Zunächst brauche ich die Formel zur Berechnung von Zinseszinsen und überlege mir anschließend, welche Bestandteile der Formel ich bereits gegeben habe. Das ist einmal das Startkapital, die Laufzeit und das Endkapital. Gesucht ist der Zinsfaktor Q bzw. der Zinssatz P. Ich setze nun alle Werte in die Formel ein, die ich kenne. Anschließend löse ich die Formel nach klein q auf. Dazu muss ich mal zunächst durch 100.000 teilen und anschließend die zehnte Wurzel ziehen. Die Taste auf eurem Taschenrechner sieht dabei folgendermaßen aus. Tippe also in den Taschenrechner ein, die zehnte Wurzel aus 120.000 geteilt durch 100.000 und erhalte für Q 1,0184. Um jetzt den Zinssatz klein p herauszufinden, ziehe ich von Q 1 ab und verschiebe das Komma anschließend um zwei Stellen nach rechts. Der Zinssatz klein p beträgt also 1,84%. Hey, hier sind jetzt zwei Übungsaufgaben für euch. Drückt bitte auf Pause und versucht die Aufgaben zu lösen. Ich zeige euch anschließend die Lösungen.